Das Partyleben und die kulturellen Veranstaltungen sind auch in Gelsenkirchen seit dem letzten Jahr durch Corona zum Erliegen gekommen. Doch jetzt soll in Gelsenkirchen eine riesige Schlagerstrandpartie stattfinden. Ein ganz großer deutscher Schlagerstar will bei der Musikveranstaltung seinen Geburtstag nachfeiern. Gelsenkirchen holt Florian Silbereisen in die Stadt. Oh, wie sehr vermissen wir doch die langen Partyabende mit guter Musik. Einem Drink in der Hand und einer ausgelassenen Stimmung. Lange hat uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nachdem Comedians und einzelne Sänger wieder kleinere Konzerte geben konnten, kehrt jetzt auch der Schlager auf die große Bühne zurück, und zwar nach Gelsenkirchen. Wie Florian Silbereisen jetzt selbst auf Instagram seinen Fans freudestrahlend verkündete, wird er am kommenden Samstag, 14. August, seine ARD-Schlagershow unter freiem Himmel im Amphitheater in Gelsenkirchen feiern. Und der Entertainer hat gleich mehrere Gründe zum Feiern. Florian Silbereisen feiert Geburtstag und Jubiläum, größtes Geschenk. Der erfolgreiche Sänger hat gleich doppelten Grund zur Freude. Denn zum einen wird er seinen Geburtstag vom 4. August nachfeiern können und zum anderen hat er sein 30-jähriges Jubiläum auf der Showbühne. Sein allerschönstes Geschenk ist für ihn, dass endlich auch wieder Publikum erlaubt ist. Allerdings in begrenzter Zahl und natürlich weiterhin unter Corona-konformen Auflagen. Die Tickets sind nur in 2R, 3R, 4R oder 8R-Bündeln erhältlich. Viele Fans haben bereits zugeschlagen, sodass es nur noch wenige 8R-Plätze zu verkaufen gibt. Rein darf nur, wer genesen, vollständig geimpft oder getestet ist. Die Maske muss laut dem Veranstalter auch auf dem Sitzplatz getragen werden. Dass die Veranstaltung nun überhaupt stattfindet, war lange nicht ganz sicher. Silbereisen will mit seiner Show den Kollegen Mut machen. Die Organisation der Show scheint ein kleines Meisterstück gewesen zu sein. Silbereisen selbst berichtet von den Strapazen, wir hätten am liebsten vor Wochen schon geplant. Die Show wurde bis zuletzt an fünf Orten gleichzeitig geplant. Jeden Tag gibt es neue Zahlen, Regeln und Auflagen. Mit dem Event hoffe er, seinen in Not geratenen Kollegen sowohl hinter als auch vor den Kulissen wieder ein bisschen Mut zu schenken. Am Samstag stehen mit ihm auf der Bühne unter anderem Beatrice Egli, Andrea Berg, DJ Ötzi und Jürgen Drews. Wer kein Ticket ergattert, kann die Show auch live ab 20.15 Uhr im ARD und ORF mitverfolgen. CG